Also Arbeit bedeutet meistens erstmal, dass man irgendwas machen muss, irgendwas machen muss, um seine Rechnung zu bezahlen, irgendwas, was man vielleicht gar nicht machen will, eher irgendwas Mühevolles, was Qualvolles. Gutes Arbeiten wäre dann für mich etwas, das sich nicht nach Arbeit anfühlt, etwas, was man gerne macht, vielleicht ein Hobby, für das man zusätzlich bezahlt wird.